Hallo, Ordnung, mein Name ist Mergen und heute werde ich Ihnen alles erzählen, was Sie über medioxil 24 wissen müssen, bevor Sie dieses Produkt kaufen. Ich habe auch zwei sehr wichtige Warnungen, also seien Sie sehr vorsichtig, was ich Ihnen zu sagen habe. Das Erste, was Sie über medioxil 24 wissen müssen, ist, achten Sie auf die Website, auf der Sie das Produkt kaufen, da Medioxyl-24 nur auf der offiziellen Website verkauft wird. Und um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website unten in der Beschreibung dieses Videos hinterlassen, damit Sie sicher darauf zugreifen können. Jetzt werde ich Ihnen sagen, was Medioxyl-24 für mich ist und ob es wirklich funktioniert. medioxil 24 intensiviert den Stoffwechsel des Körpers,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 Muss man auch die Behandlung ernst nehmen, sonst sieht man keine tollen Ergebnisse und ist sogar etwas frustriert. Täglich sollten zwei Kapseln eingenommen werden. Eine Kapsel sollte etwa 15 bis 30 Minuten vor den Hauptmahlzeiten eingenommen werden. Kapseln sollten mit der empfohlenen Menge von einem halben Liter Wasser eingenommen werden. Und es ist wichtig, dass Sie einen Anwendungszyklus von mindestens drei Monaten einhalten.